Für heute hätten wir die Bike-Präsentation vom neuen Conway-E-Bike im Sinn, aber der Martin, der kommt nicht daher. Oh, jetzt kommt er, wie gerufen. Uh. Ach, pünktlich, oder? Ja, je nachdem, was man unter pünktlich versteht. Ich hab die Uhr vergessen, ich hab's geschätzt, wie spät bin ich denn? Ah, ja. Ein paar Stunden. Nein, eine Stunde nicht. Kaltes Mammut. Du Ist die Bier noch der Sonne gegangen, diese super, wenn die Alpen immer noch der Sonne gehen. Ja, bei Nebel ist, ist so es spät. besonders gut. Wir machen eine kleine Bike dieses Mal vom Conway Spät aber doch ist Ein bisschen eine schwere Geburt gewesen dieses Jahr Die, die sie eh bei gekauft haben oder nicht gekauft haben oder nichts gehört haben, wissen es ja Lieferengpässe hoch 10. Jede Marke hat zum Kämpfen gehabt So auch Conway Und jetzt ist es da Das sogenannte 529er Heißt dieses Modell Sehr gut ersichtlich bei dem Modell weil es farblich so abgestimmt ist, mit so einem dunklen Blau Metallic auf so einem Neongrün, finde ich ganz cool, auch mit der passenden Hose aber die Hosen hat schon vor zwei Jahren gegeben und jetzt das rad also oben, ich... das passt schon äh, zum Bike, warum hast etwas MX, das kann Moto X oder Mixed, kann man jetzt äh, umlegen wie man will kommt eigentlich aus dem motorcross Motor Motocross hinten Plusbereifung 2.8, ein bisschen breiter wegen ein Grip Vorne 29 Zoll. 2,6 Maximum. Für mehr Laufrens stabilität Genau. Das Bike ist jetzt ausgestattet mit einem Shimano. Mit einem neuen Shimano EP8 Motor. Der was drei Unterstützungsstufen hat. Wie derzeit jedes Modell ähm, sieht man Eco. Zasch. Trail. Und Boost. Meine Lieblingsstufe. Ähm, und jedes Modell kann natürlich diese Stufe individuell einstellen. Bei Shimano braucht man App. Bei anderen Herstellern kann man es über einen Bordcomputer machen. Der Motor wird gespeist. Klassisch mit einem 630 Wattstunden Akku. Wobei sich jetzt bei Conway der Akku in der tube befindet. Und... Geht schon wieder. In der tube befindet, genau. Wobei der Akku jetzt Unterbike zum Einschieben ist, also da gibt es eine kleine Klappen im oberen Bereich, die macht man da auf. Jetzt hoffe ich, dass es aufgeht, weil er schon offen ist, zack. Dann geht die Abdeckung nachher und da sieht man den Akku. Tada! Und was ganz cool ist, es gibt jetzt keinen Schlüssel mehr, sondern ein Imbus. Und dieser Imbus, der befindet sich da hinten. Das ist wie bei MacGyver ein bisschen. Wahrscheinlich kannst du aus dem Radl eine ganze Armee zusammenbauen. Das ist ein Heberle. Ein kleines Heberle ist da. Und das Heberle kann man da reinstecken. Und dann dreht man den. Da! Und dann ist er. Dann löst man den noch. Halleluja! Und hat diesen Akku. ist ein normaler Standard-Akku. Wobei jetzt ein bisschen eine Kuriosität dabei ist. Dies ist die Ladestation Akku ausgebaut. Und das ist die Ladeeinheit E-Bike. Dieser bessere USB-Stick, kann man sagen. Jetzt unschwer erkennbar, auch für so untechnisch Menschen, wir soll offen bleiben, Günther, passen natürlich die zwei nicht zusammen. Das heißt zum Laden, wenn man den Akku ausbaut, braucht man einen Adapter. So wie das es jetzt checkt. Also anders wüsste nicht, dass es keinen Adapter gibt zum Nachkaufen. Ist aber teilweise jetzt leider auch schon ausverkauft und mhm. ist einfach so, da kann man nicht drüber hinweg. Ja, und ansonsten muss man halt das ganze Rad ganze Weil die Möglichkeit hat das ganze rad Radladen, nur wenn man natürlich wo ist, wo man das Rad nicht mitnehmen kann, dann hat man ein bisschen ein Problem. Akku selber hat jetzt keine Anzeige mehr, wie viel Leistung er hat, sondern man drückt auf Einschalten und dann blinkt er. Fünfmal blinken ist voll, einmal blinken ist 20% und der blinkt so oft. Total crazy, man muss da mitziehen man ist voll gespannt und los geht's. Dreimal, ha, drei Striche, 60 Prozent, er dreimal blinkt. Aber beim Laden ist das jetzt so bei Shimano. Ist es also eine Gewohnheitssache. Man gewinnt sich an alles und wenn man sich darum gewinnt hat, gibt es ja eh was Neues. Das ist echt eine coole Sache. Zum Einlegen hat der Akku da unten so eine Nasenaufnahme. Das führt mir am Eind, klackt. Oben ebenso und dann da. wieder runter damit und im lässigen MacGyver-Style in die Achse reinstecken das hebt, weil ich habe auch dieses Bike Review, bike Preview, was es auch immer heißen soll, nachdem dass ich 120 km jetzt am Dach habe, also ein bisschen was bin ich gefahren, ich kann sagen wie das ist. Ja, Ausstattung komplett Shimano Diore slx XT, also ziemlich auf höchstem Niveau, zwölffach, funktioniert einwandfrei. Wie von Shimano gewohnt. Vorne ist eine Vierkolbenbremse, justiert auf einen 203er Motor. Die beißt zu, macht ihren Dienst, wie sie machen soll. Und hinten ist eine ähm, Zweikolbenbremse nur montiert, macht aber ebenso ihren Dienst, wie sie machen soll. Bei ihm mit Ausrüstung habe ungefähr 100 Kilogramm und habe jetzt bis jetzt nie Probleme gehabt, das ganze Bike im Stillstand zu bewegen. Setzen wir wieder ein, macht und zu. Genau, du machst. Ähm, bis jetzt ist alles Serienbike, sogar der neue Fitzig-Sattel. Also finde ich echt ganz cool. Ähm, außer die Reifen sind auf Maxis umgesteckt worden, auf Minion finde ich eine Wucht. Absolut geiler Reifen. Mit der 3-Gummimischung wirklich brutal. Federelemente: es ist die RockShox Lyrik-Form verbaut, dieser Umbau EMTP mit ein bisschen Luftkammerveränderung und hinten. Ebenso ein 2, Luftdämpfer fährt auch sehr fein und funktioniert wirklich bis jetzt wie ein Glöckchen. Darf ich nicht So, jetzt die ganze Sache. Jetzt haben wir ja genug übers Bike geredet. Wie fährt es? immer muss sagen, sehr gut. aber beim steilen Abhill trotz 29er Fahren, hängt super drinnen. Also, klar, muss man mit dem Gewicht bis am Vorderseite und so richtig reinhängen, aber es steigt nicht. Ähm, im Downhill wahnsinnig agil und recht kurz baut für E-Bikes, es ist ein L-Rahmen, bei meiner Größe, ich bin 1,85 fährt sie wirklich super, also ideal abgestimmt würde ich sagen, und bis jetzt finde ich es richtig, richtig cool, auch mit der Kombination mit den Laufrädern, was im Downhill das auch super stabil machen, die, die das wissen jetzt einfach Standard überall oben bei den E-Bikes und bei den Normalen haben sie richtig gut durchgesetzt, also läuft wie eine 1. ja, Jetzt ist die Frage, ja, wie weit kommt man mit so einem Akku? Ich habe schon ja angeschnitten, ungefähr 90 Kilo Fahrgewicht mit Gewand, Rucksack, wollen wir die 100 Kilo haben. Ich fahre ungefähr so 2.500 Höhenmeter, wenn ich natürlich Akku spare. Das heißt, im rechten Moment fahre ich natürlich Trail und Boost, ansonsten nur Echo und so Schleifen dahin. Und dann schafft man so 2.500 Höhenmeter realistisch. Was aber ganz cool ist, das neue Ladegerät ist wirklich nur noch so groß. Also das kann man echt mitnehmen und irgendwo laden, wenn man so eine Hütte findet, was so eine kleine nicht gehört, wenn man Strom nicht zahlen muss, hängt es euch dran, macht es oder ein Kuhhüter irgendwo, oder einen Kuhazahn oder bei Autobatterien. Nutzt die Auto, nutzt sie uns neuen Fahrzeuge, nutzt ihr es aus, Spaß beiseite. Also das Heuerladegerät ist wirklich klar, das kann man echt super mitnehmen. Und dadurch ist diese zweite Geschichte für mich eigentlich gestorben. Weil e Biker mit zwei Akkus macht, für mich null fahren im Rucksack, da habe ich dann wirklich Ausnahmeerscheinung, ansonsten nicht. Ja, das wäre es eigentlich gewesen, vor der ganzen Sache. Falls ihr noch Fragen habt oder irgendwelche Anregungen in die Kommentare. Und ja, seid genauso pünktlich wie ich, das ist wichtig. Das warten die Leute wirklich ewig und das ist am Berg bei der Temperatur. Ja, nicht so fein. Mhm. Ja. ja, dann bis zum nächsten Mal. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.